Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge zu Was sind eigentlich die richtigen Produkte? Die richtigen Produkte für die richtigen Kunden, schnell an den Markt. Ich habe hier bis jetzt über das Thema Geschwindigkeit und Organisation einer Entwicklungsabteilung für eine schnelle Time-to-Market gesprochen. Smarter Entwickeln hat aber noch zwei andere Standbeine und ich will jetzt das zweite anfangen. Die richtigen produkte jetzt mögen Sie fragen warum ich erst über das entwickeln spreche und dann über das was entwickelt werden soll eigentlich muss man sich doch erst die kunden aussuchen dann die produkte definieren und dann entwickeln oder ja aber wir machen das ja hier nicht im luftleeren raum wenn man ein startup aufzieht dann mag das stimmen aber für eine existierende unternehmung mit existierenden kunden und existierenden produkten macht es sinn andersherum an das problem zu gehen die philosophie hinter diesem vorgehen ist klassische Wertstromtransformation von Lean. Hier wird auch immer der Prozess von hinten aufgerollt. Es fängt mit dem Kunden an und dann geht man durch seinen ganzen Wertstrom gegen den Strom. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Einer ist, dass nur mit dem Fokus auf den Kunden entschieden werden kann, was notwendige Wertschöpfung ist und was Verschwendung. Ein anderer aber ist, dass mit der erreichten Prozessverbesserung der Durchsatz durch den Prozess besser wird und wenn der Prozess von hinten verbessert wird, verbessert sich der Abfluss von Arbeitspaketen. Einerseits werden dann wirklich mal Dinge fertig, andererseits reduziert das die Werkstücke oder Arbeitspakete, die im Prozess hängen. Dadurch wird dann auch die Durchlaufzeit reduziert. Täte man es andersherum, würde man den Wertstrom verstopfen und alles schlimmer machen. Hier ist es genauso. Eine gut organisierte Entwicklungsabteilung ist der erste Schritt in der Verbesserung, weil es der letzte Schritt in der Leistungserbringung ist. Als letztes wird das Produkt entwickelt, eingeführt und ausgeliefert. Davor wird das Produkt definiert und darum wird es jetzt in den nächsten Episoden gehen. Ich werde rund einmal im Monat nochmal zurückkommen auf, das, auf den Themenkomplex Wertstrom in der Entwicklungsabteilung, aber der Großteil der jetzt kommenden Episoden dreht sich um Produktdefinitionen. Warum entwickeln wir eigentlich Produkte? Nun, da können wir den großen Bogen zurückschlagen zur Episode Werte schaffen in der Entwicklung, Dort habe ich die vier aufeinander aufbauenden Größen der strategischen Unternehmensführung nach Alois Gellweiler erstmals erstmal so erwähnt. Hier nochmal für Sie, liebe Hörer, wenn Sie seitdem dazugekommen sind. Die Überlebensfähigkeit eines Unternehmens hängt am Cash. Wer keine liquiden Mittel hat, um seine Rechnung zu bezahlen, ist zahlungsunfähig und geht in Konkurs. Egal, wie hoch die Werte der Firma sind, egal, wie profitabel das Geschäft ist. Kein Cash, keine Firma. Cash lässt sich aber beeinflussen, und zwar über den Gewinn. Eine Unternehmung, die nachhaltig Gewinn erwirtschaftet, hat die Möglichkeit, ihren Cash zu verbessern. Das Geld kann aber auch investiert werden, dann ist es wiedergebunden und nicht liquide. Der Unternehmenserfolg der Gewinn leitet sich primär aus der Marktposition, aus den bestehenden Erfolgspotenzialen ab. Eine Firma, die Marktführer oder Zweite ist, hat schnell Skalenvorteile gegenüber kleineren Mitbewerbern. Bei gleichen Preisen haben sie also geringere Kosten und dadurch mehr Gewinn. Und viertens werden die aktuellen Erfolgspotenziale beeinflusst durch die zukünftigen Marktpotenziale, die sich um existierende oder aufkommende Kundenprobleme drehen und durch Produktentwicklung genutzt werden. Also Kundenprobleme, die Sie mit Ihrer Produktentwicklung lösen, führen zu einer guten Positionierung im Markt. Darauf lässt sich ein ertragreiches Geschäft aufbauen und der Ertrag verbessert Ihre Cash-Position. Ihr Unternehmen wird stabiler. Soweit zum Modell von Alois Gellweiler. Es geht darum, Probleme der Kunden zu lösen. Für B2B und Investitionsgüter, um die es sich für mich hier dreht, heißt das häufig genug, dem Kunden beim Geldverdienen zu helfen. Natürlich kann der Kunde andere Ziele haben, aber auch für ihn ist Cash im Innersten der Maschine Mittel zum Zweck und daher ist es für mich okay, in der allgemeinen Form hier vom Geld zu reden. Wenn wir den Kunden am besten dabei helfen, selber Geld zu verdienen, dann werden diese auch bei uns einkaufen und uns dadurch helfen, dass wir Geld verdienen. Wir haben bisher beim Thema Priorisierung darüber gesprochen, welche Projekte die besten für uns sind. Hier wird jetzt deutlich, dass die besten Projekte für uns die sind, die auch den Kunden am meisten voranbringen. Also schauen wir doch mal auf unsere Kunden und fragen uns, wie verdienen die eigentlich ihr Geld? Was produzieren die zu welchen Kosten? Welche Rolle spielt unser Equipment für den Kunden? Welche Nebenkosten werden erzeugt? Klimatisierungsbedarf, Flächenverbrauch, Kühl-, Schmierbetriebsstoffe. Welche davon können wir beeinflussen? Haben wir die auf dem Schirm, wenn wir das Produkt definieren? Und was lernen wir daraus für unser Produkt? Was muss es können? Woran wird es gemessen? Was weiß der Kunde zu schätzen? Ich werde hier wieder Geld als universelle Tauschwährung benutzen, um zu zeigen, wie alle Anforderungen in eine Optimierung einfließen können, sodass sie das beste Produkt für diese Kundengruppe bauen. Aber klar ist auch, das sind Optimierungen für einzelne Kundengruppen, enge Kundengruppen, Nischen. Das ist gut, weil damit einhergeht, dass diese homogenen Kundengruppen sind, die sie mit einem maßgeschneiderten Angebot erreichen können. Natürlich nicht mit einer reinen Angebotsdenke. Hier habe ich meine eierlegende Wollmilchsau, das ist das Beste, was es gibt, das kann alles. Nein. Ziel sind hier maßgeschneiderte Lösungen, die einer engen Nische eine Begeisterung auslösen. Begeisterung ist das, was uns von anderen abhebt und Begeisterung ist das, was die Kunden kaufen lässt. Henry Ford wird zitiert mit dem bissigen Kommentar, dass wenn er seine Kunden gefragt hätte, die sich schnellere Pferde gewünscht hätten. Wir werden uns in diese Fußstapfen begeben und schauen, wie wir Kundenwünsche und Möglichkeiten so zusammenbringen, dass etwas dabei herauskommt, was die Kunden begeistert. Hier geht es ans Brückenbauen. Anbieter sind häufig Mittelständler, die um eine Technologie oder ein Pro Produkt herum groß geworden sind. Und nach dem Krieg war das auch okay. Damals ging es nur darum, so viel wie möglich herzustellen, weil die Nachfrage immer da war und nicht gesättigt werden konnte. Heute sind die Märkte gesättigt und die Kunden erwarten mehr als nur ein Produkt von der Stange. Der Kunde will sein Konkretes, Problem gelöst bekommen. Hier müssen wir Brücken bauen und übersetzen. Das treibt Komplexität. Ein paar Episoden werden wir nur darüber reden, welche Möglichkeiten es gibt, mit dieser gestiegenen Komplexität umzugehen oder ihr gar entgegenzutreten. Baukastenlösung. Mal wieder Maßkonvektion aber auch die Prozesse, die darunter liegen, um die verschiedenen Businessmodelle zu ermöglichen, werden zu unseren Themen gehören. Wie gehen wir mit technischem Risiko um? Wie gehen wir mit kommerziellem Risiko um? Welche Methoden sind wofür geeignet? Dazu schauen wir uns Gedanken aus Lean Startup an. Gerade das Marktrisiko, also kauft der Markt das Produkt, das wir hier entwickeln, lässt sich gut managen, wenn man frühzeitig auf den Markt geht und die richtigen Fragen stellt. Sie können nicht einfach einen Kunden fragen, ob er etwas mag und Geld bezahlen würde. Die Menschen sind freundlich und sagen alles, bis sie sich wirklich verpflichten müssen. Und dann die Digitalisierung hat faszinierende Implikationen für Maschinenbauer. Hier wollen wir reinschauen und uns fragen, was wir nutzen können, um unsere Kunden besser bedienen zu können. Wie muss das Produkt aussehen? Wie muss die Entwicklung aussehen? Was ist jetzt anders? Und zuletzt will ich eintauchen in eine spannende Fragestellung zur Frage Premium oder Allerweltsprodukt, wo platzieren sie sich mit ihrem Produkt. Die IT macht es vor. Erst gab es die Mainframes, dann die PC-Architektur-Server. Dann kaufte man keine Server mehr, sondern mietete die noch im Rechenzentrum. Oder gleich nur virtuelle Maschinen. Dann kamen die Container mit Docker und jetzt kommt gerade die nächste große Welle Serverless Computing. Also gar kein Serverbetrieb mehr, außer für den Anbieter der Commodity-Rechenleistung. Hier geht das Tempo sehr schnell und ist daher auch gut zu beobachten. Ähnliches gibt es aber auch im Bereich Maschinenbau.